Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch diesen Sonntagmorgen zu sehen und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Heute auch deshalb besonders, weil wir den ersten Advent haben. Und bevor wir auch hierauf näher eingehen und zur Schriftlesung kommen, möchte ich noch einige Ansagen weitergeben. Gebetstreffen sowie die Jugendstunde finden nach wie vor regelmäßig statt. Bitte seid auch hier dabei und aktiv. Ich möchte auch noch daran erinnern, dass wir bitte uns an die Hygienevorschriften halten, wie Maskenpflicht und Abstand. Wir hatten letzten Sonntag im russischen Gottesdienst eine Polizeikontrolle hier gehabt. Das heißt, es kann jederzeit auch vorkommen, dass eben Behörden, die Polizei hier reinkommen, um das zu kontrollieren. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann kann auch der Gottesdienst dicht gemacht werden. Das brauchen wir nicht. Von daher lasst uns bitte daran halten, dass wir entsprechend die Masken tragen und Abstandsregeln einhalten. So wie auch die Küche ist geschlossen, damit dort eben sich nicht die Menschen ansammeln, lasst uns bitte hier auch... Ja, behutsam und weise vorgehen. Soweit erstmal zu den Punkten. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet eröffnen und bitte euch dazu, nach Möglichkeit aufzustehen. Danke dir, Jesus Christus, für diesen Sonntag, den wir gemeinsam auch hier weiterhin als Gemeinde auch verbringen dürfen, dass wir gemeinsam dein Wort studieren können, dein Wort hören dürfen, in Form der Predigt, aber auch die Lobgesang ähm, ja, darbringen dürfen. Danke, Herr, dass wir uns weiterhin versammeln dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da auch weiter behütest, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, weiter in dein Haus zu kommen. Ich segne heute diese Zeit, die wir haben. Hilf uns, aufmerksam zu sein, hilf uns, darauf zu achten, was du heute durch dein Wort zu jedem von uns reden möchtest und hilf uns das auch umzusetzen, nicht nur tote Hörer zu sein, sondern hilf uns lebendige Täter des Wortes zu sein. Danke, Herr, dass wir auch jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit angekommen sind, wo wir besonders gedenken, deinem Erlösungswerk und deinem Kommen, aber wo wir auch unsere ja, Familienangehörigen besonders auch für sie bitten möchten, die noch ungläubig sind, dass du ihnen Erkenntnis schenkst, sie zur Buße führst, Herr aber dass wir auch in der Zeit an unsere Missionare denken möchten, so wie auch heute, wenn wir die Spendensammlung haben, um auch ihnen dort ähm, ja, Zuwendungen zukommen zu lassen, hilft uns auch hier, bereitwillig zu sein und auch dadurch Segen weiterzugeben. Im Namen des Christus bitte ich. Amen. Nimmt gerne Platz. Heute feiern wir sowie viele Menschen weltweit, den ersten Advent. Die letzten vier Sonntage vor Weihnachten sind für die Christenheit eine besondere Zeit. In diesen Wochen bereiten wir uns auf Weihnachten vor und gedenken an die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und aus diesem Anlass möchte ich heute bei der Schriftlesung nicht wie gewohnt in der Apostelgeschichte fortfahren, sondern wir schauen uns gemeinsam auch die bekannten Verse aus Lukas 2, die Verse 25 bis 38 an. Lass uns gemeinsam lesen, Lukas 2, Verse 25 bis 38. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, Entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt, zum Fall und zum Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Fanuels aus dem Stamm Assa, die war hoch betagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Wir lesen hier in diesen Versen darüber, wie Treue Diener Gottes Simeon und Hannah, bis zu ihren letzten Lebensjahren darauf warteten, den Retter der Welt zu Gesicht zu bekommen. Die Ankündigung der Geburt Jesu, sein Kommen, sein Wirken, geschah schon vor sehr langer Zeit. Das erste Kommen Jesu Christi wurde vor mehreren hundert Jahren, vor seiner Geburt, bereits angekündigt. Beispielsweise lesen wir in Jesaja, Kapitel 53, Etwa 650 Jahre vor Jesu Kommen darüber, wie Jesus leiden wird und was sein Erlösungswerk sein wird. Und bereits in den ersten Kapiteln der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15, lesen wir von der Verheißung des Retters, der Satan den Kopf zertreten wird. Eine Prophezeiung hin auf Jesus, direkt nach dem Sündenfall der ersten Menschen, Adam und Eva. Und heute seit mehr als 2000 Jahren haben wir die Gewissheit, dass Gott seine Zusage erfüllt hat und der Erlöser auf die Welt gekommen ist. Jesus ist in die Welt gekommen, um den Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Durch den Glauben an Jesus Christus können wir Vergebung unserer Sünden erhalten und durch Jesu Kreuzestod können wir gerechtfertigt vor Gott stehen. Das ist der Liebesbeweis und die Gnade unseres Herrn. Und heute brauchen wir auf Jesu Kommen als Erlöser nicht mehr zu warten. Denn heute geht es darum, diesen Erlöser als einen persönlichen Erlöser und Retter anzunehmen und ihm nachzufolgen. Und indem wir das tun, warten wir gleichzeitig auf eine weitere Wiederkunft, auf das zweite Kommen Jesu wo auch das endgültige Gericht über alle Ungläubigen stattfinden wird. Und das lange Warten auf den Retter der Welt ist seit dem ersten Kommen Jesu vorbei. Und heute liegt es an jedem von uns, diesen Retter auch persönlich anzunehmen, und kennenzulernen, nachzufolgen. Und indem wir Jesus nachfolgen, warten wir eben auf die zweite Wiederkunft, wo er seine Gemeinde, seine Erlösten, zu sich holen wird. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen zum Gebet und unseren Herrn danken für sein Kommen und dass wir auch auf sein zweites Kommen hinwarten. Danke dir, Jesus Christus, dass wir heute den ersten Advent auch feiern dürfen und gedenken, Herr, wie über viele hundert Jahre, über tausende von Jahren die Menschen auf diesen Erlöser gewartet haben. Und danke dir, Herr Jesus, dass wir heute wissen dürfen, dass du bereits gekommen bist und dass du das Erlösungswerk vollbracht hast. Und heute zählt nicht mehr das Warten, sondern das Annehmen dieses Erlösungswerks. Und wenn wir es angenommen haben, Herr, so erwarten wir dein zweites Kommen, wenn du uns heimholen wirst. Danke dir, Herr, für diese treue Danke, Herr, für diese Zuversicht und für diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, daran weiter festzuhalten. Und auch in den nächsten Wochen schenk uns Möglichkeiten, aber auch den Mut, auch den Menschen, diese teure Wahrheit weiterzugeben. Dass der Erlöser der Welt gekommen ist und dass wir ihn annehmen sollen. Im Namen Christus bitte ich. Amen. Wir möchten nun gemeinsam unseren Herrn loben mit Liedern. smile. verpasst. Auf, Auf meinem Lebensweg du geh voran du voran und führe mich nach deinem. Auf meinem Lebensweg geh du voran und für ich lebe für dich ganz allein. Du verstehst meine tiefsten Gefühle, leite mich, lass mich dein Diener sein. Ich brauch Sie verpasst. Auf meinem Lebensweg geh du voran und führe mich nach deinem Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Der Text der Heiligen Schrift, den wir heute betrachten wollen, ist geschrieben im Lukas Evangelium, Kapitel 1, vom Vers 26 bis 27. Das ist ein bisschen auf der Volle falsch, glaube ich. 26, 27. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause David verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Heiliger Gott, unser Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir bitten heute ganz besonders, dass du unsere Herzen neigst dazu, dass wir unsere Ohren öffnen, dass unser Herz nicht erhärtet ist. Schenke uns deinen Heiligen Geist, der das wahre Wort der Heiligen Schrift anwendet auf unser Herz. Rühre an unser Gewissen, ziehe unsere Aufmerksamkeit hin zu deinem Sohn Jesus Christus, unserem Heiland, besonders in diesen Tagen, in die wir jetzt begehen, die Tagen vor Weihnachten. Lass uns auf diese frohe Botschaft hören, dich preisen. In allem sei du gepriesen und gelobt. Hilf, dass unser Herz sich vor dir demütigt, dass wir zu Buße und zum wahren Frieden mit dir kommen. Durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. In seinem Namen preisen wir dich. Amen. Der heutige Sonntag ist ein besonders feierlicher Sonntag. Heute, wie bereits bereits erwähnt wurde, ist der erste Advent und damit auch zugleich der Beginn des sogenannten. Kirchenjahres. Wir haben heute so eine Art Neujahrsfest. Ja. Wir wissen, dass der normale Kalenderjahr am 1. Januar beginnt, aber dann zählen wir dann die Tage des neuen Jahres. Bei anderen Völkern, wie zum Beispiel bei den Juden, beginnt das neue Jahr am ersten Tag Tischri. Das ist in diesem Jahr am 19. September gewesen, ab dann zählen sie das, das Jahr. Und die Gemeinde, die evangelische Kirche in Westeuropa zumindest, die zählt ab dem ersten Advent. Heute ist quasi das neue Kirchenjahr hat begonnen. Und wenn wir um uns herum schauen, auf die Häuser, auf die Fenster, auch hier bei uns, wir sehen, dass nicht nur die Gemeinde geschmückt ist, sondern auch, die Welt um uns herum, auch wenn es vielleicht sich ganz weit entfernt hat von Gott, von, von der Kirche, so auch da merken wir eine besondere Feierlichkeit. Ja, man versucht sich irgendwie das Ganze so feierlich und gemütlich zu gestalten, in vielen Fenstern sieht man so Lichterbögen. Wenn wir von der Schule nach Hause gehen, ist manchmal schon dunkel jetzt in dieser Jahreszeit. Und man sieht so ein bisschen Licht ganz gemütlich in den Fenstern. Und manche hängen so einen Adventskalender auf und machen jedes, jeden Tag das Türchen auf und finden da Gummibärchen oder Schoko oder was auch immer. Oder manche holen ihre alten. Plätzchenrezepte irgendwie aus dem Kochbuch und versuchen so auch was Leckeres zu backen und so weiter. Ja, und das ist nicht verkehrt. Das ist ganz okay, dass wir auch eine besondere Atmosphäre schaffen, auch eine feierliche Umgebung irgendwie herstellen. Daran ist nichts schlimm. Also ich mag auch, wie die Fenster beleuchtet sind in der Nacht. Das ist irgendwie so immer schön. Draußen ist es kalt, die Fenster sind so warm. Das ist ganz okay. Aber Gleichzeitig, wir wissen das auch aus anderen Feiertagen, wenn wir andere besondere Feste feiern, zum Beispiel der Geburtstag oder Hochzeitstag oder staatliche oder historische Feste, wie zum Beispiel den Tag der Deutschen Einheit, in diesem Jahr war auch ganz besonders, ja, Reformationstag. Wir wissen, dazu gehört etwas mehr als nur Kuchen oder Geschenke oder Karte Hinter diesen Festen ist immer ein Grund verborgen und man versucht mit diesen Festen von Jahr zu Jahr immer neu zu bedenken, bestimmte Ereignisse, bestimmte entweder Familienereignisse oder auch historische Ereignisse wie am Tag der Deutschen Einheit, dass man immer wieder den Anlass hat, zurückzukehren, nachzudenken, wie war das. Was bedeutet das für heute? Es gab zum Beispiel in diesem Jahr besonders, weil das so eine runde, runde ja, Zahl war. Wie war das mit der Einheit? Ja, was haben wir jetzt so viele Jahre danach? Ist Osten und Westen nun wirklich vereint, nicht, nicht so vereint? Es gab Artikel in, äh, in verschiedenen Zeitungen, wo man immer wieder analysiert hat, mit Zeitzeugen gesprochen hat, sich erinnert, weil eben so, solche Feste einen Anlass geben zu bedenken, was, ist, was war das und was ist das jetzt. Ja? Und so auch zu dem Fest des Advents gehört etwas mehr als so ein Kranz mit Kerzen, etwas mehr als Plätzchen, etwas mehr als Lichterbögen oder Adventskalender. Und da müssen wir gerade feststellen, dass die Welt nur diese, ja, die, die diese Schale hat. Sie kennen das Wesen nicht, sie suchen auch nicht nach dem Wesen. Aber wir als Christen haben von Gott eine kostbare Gabe, nämlich sein Wort, die Bibel. Und dieses Wort bringt uns zum wahren Kern des Advents. Da Gerade daraus und wollen und sollen wir bedenken, worum geht es da, was war das und was bedeutet das heute für mich. Ja? Und gerade aus der Bibel erfahren und lernen wir, ja, was der Advent für wichtige Sachen für uns bringt. Und wir wollen heute unter diesem Gesichtspunkt das betrachten aus diesem Text, drei lehrreiche Dinge am Advent. Und das sind gleich vorangesagt nicht Kerzenplätzchen und Adventskalender, ja, sondern etwas anderes. Ja. Drei lehrreiche Dinge am Advent. Wenn wir in unser Text schauen, so kommen wir gleich zum ersten wichtigen Ding, zum ersten wichtigen Lehre. Die erstaunliche Zeitplanung Gottes. Das ist das erste ja Haupt oder der erste Hauptpunkt was man an Advent sich nochmal durch den Kopf durch das Herz gehen lassen sollte Gottes erstaunliche Zeitplanung unser Textabschnitt beginnt mit den scheinbar so vielleicht kaum wahrgenommenen Worten im sechsten Monat aber ja. man kann sie leicht überlesen gleich irgendwie überspringen, aber wenn man genauer nachdenkt, wird man etwas Kostbares entdecken hinter diesen Wochen, Worten. Was ist das für ein sechster Monat? Um was geht es? Was ist gemeint damit? Heute würden wir sagen, sechster Monat Juni oder was ist das für eine Angabe? Und das bringt uns sofort in, in das große Kontext der Adventsereignisse. Es ging nämlich um Folgendes: In altem Israel gab es ein Ehepaar namens Zacharias und Elisabeth. Ja, ein Ehepaar. Sie konnten, kamen aus dem priesterlichen Geschlecht, sie waren Nachkommen von Aaron. Sie waren fromm, sie waren gottesfürchtig, gottestreu und dennoch bei all dem kinderlos. Ja. Und vielleicht auch die Nachbarn einerseits haben sie beachtet, sie haben gemerkt, die, diese Leute fürchten Gott, sind gute Leute. Und zugleich haben sie, einer vielleicht so ein bisschen chemisch, einer vielleicht mit Erbarmen gesagt, nicht geklappt. Ja, die Armen, so fromm so wandeln sie von Gott und doch so eine scheinbar banale Sache ist ihnen versagt. Und dieses Paar war das ganze Leben ohne Kinder. Und wie fromme Leute, so auch sie, gehen zu Gott. Wir lesen im Text am Anfang des ersten Kapitels, dass zumindest über Zacharias ist dort gesagt, er hat gebetet darum. Ja, und gebetet vielleicht viele Jahre. Ja, deine Gebete kamen vor Gott, ist da, da. lautet ein Vers dort. Und so sind sie betend, Jahre vergehen, Zeit fließt und es geschieht anscheinend nichts. Ja? Und Vers 18 ist, steht so ein Wort, seine eigene Wahrnehmung von sich selbst. Siehe, ich selbst bin ja ein Alter Mann und meine Frau ist ja auch schon betagt. Es passiert erstmal nichts scheinbar. Und dann an einem Tag, wo Zacharias reingeht in den Tempel, um seinen Dienst zu tun, etwas, was er praktiziert hat, seine Routine irgendwo auch, erscheint ihm ein Engel mit der erstaunlichen Botschaft, Deine Frau wird empfangen und einen Sohn gebären. Und diese Botschaft ist so erstaunlich für Zacharias, obwohl er jahrelang gebetet und gerungen hat, dass er zweifelt ja, und wird dann stumm, bis das eintritt. Ja. Und im Vers 24 heißt es, und Elisabeth wurde guter Hoffnung. Und auf diese Schwangerschaft von Elisabeth bezieht sich diese Angabe im sechsten Monat. Ja, Im sechsten Monat ihrer so erstaunlichen Schwangerschaft passieren dann die weiteren Sachen, nämlich diese Verkündigung an Maria. Ja. Diese Elisabeth und Zacharias, auch sie spielen eine wichtige Rolle, weil ihr Sohn, der hier so Versprochene ist, der große Prophet, Johannes der Täufer, ja, der Vorläufer oder der Vorbote des Herrn Jesus, der seinen Weg ebnen sollte. Ja. Und so, wenn wir bedenken, diese Ereignisse, so lernen wir zuerst diese eine, oder nochmal müssen wir diese eine Sache bedenken. Gott handelt genau dann, wann er das für richtig hält. Seine Uhr läuft, wenn wir so sagen wollen, so oft anders als die unsere. Ja? Uns scheint, Jahre gehen dahin, nichts geschieht. Warum? Warum so lange? Warum nicht früher? Warum nicht schon längst? Ja? Aber Gott kommt, nicht zu spät, nicht zu früh, er kommt genau dann, wenn es sein soll. Ja, und diese Sache in der Adventsgeschichte ist uns bezeugt. Ja? Nicht mit 20 Jahren oder sonst wie, sondern genau dann, wenn es sein sollte, gab er Elisabeth und Zacharia ihren Sohn. Aber er gab ihn. Ja? Nicht früher, nicht später, sondern rechtzeitig. Das ist unser großes Problem und unsere Not, dass wir, andere Wahrnehmung haben wollen. Wir wollen die Ereignisse irgendwo beschleunigen. Ich bete einmal oder ich wünsche mir was, bringe das vielleicht im Gebet und es soll geschehen. Ja, vielleicht erst nächsten Morgen will ich das schon haben. Ja, ein Kind in diesem Fall oder vielleicht suche ich einen Arbeitsplatz und schnell soll es gehen. Ja, oder andere Probleme oder ich würde gerne heiraten oder ich würde gerne das und jenes. Warum so lange? Ja, warum fließt die Zeit so qualvoll dahin? Wir wollen schnell, schnell drehen an der Uhr und wenn es nicht kommt, dann wären wir unmutig oder resigniert, wir zweifeln, wir haben Ängste. Hört Gott überhaupt? Macht das überhaupt Sinn zu beten? Kann man das nicht schneller, kann man nicht mit anderen Mitteln nachhelfen? irgendwie? Ja? Kann man nicht da so ein bisschen anstoßen, die ganze Sache? Ja? Weil wir wollen, dass die ganze ja, nach unserer Uhr soll alles ticken. Ja? Aber das ist die erste, erste Lehre, Gott hat seine Uhr. Ja? Und die geht keine Sekunde zu spät und geht keine Sekunde nach. Ja? Und da sehen wir auch in der Bibel an diversen Stellen, dasselbe Prinzip, ich nenne bloß zwei, wir können auch gern mehr suchen, aber ich nenne bloß zwei aus dem Alten Testament, der Mann Mose, ja? der wichtige Mann Gottes, der so eine große Rolle gespielt hat. Wir lesen so eine Art Rückblick in Apostelgeschichte 7, wo Stephanus, einer von den sieben Diakonen, er macht so eine Art Review, ja, wie das war. Und er sagt dort folgende Sache, Apostelgeschichte 7, 25. Mose hat schon früh gespürt und gewusst irgendwie innerlich, dass Gott, durch ihn die Rettung an sein Volk bringen soll. Und so greift er ein, er tötet einen, der dort einen von seinen jüdischen Brüdern schlägt. Er denkt offenbar, das ist der Moment, er, er bringt ihn um, verteidigt. Aber das war nicht Gottes Zeitpunkt. Und dann muss Mose fliehen. Und 40 Jahre lang geschieht von der, menschlichen Art oder von der menschlichen Sichtweise gar nichts. Ja. Mose ist statt dem großen Ruf zu folgen oder die große Befreiung zu bringen, er ist ein Schafhirte in der Wüste. Ja. Er ist bei den Schafen, die da melken, muss er zur Fütterung gehen, scheren und so weiter. Scheinbar völlig belanglose Sachen. 40 Jahre lang geht das dahin. Ja. Und dann wo er 80-jähriger Mann ist, für die menschliche Uhr vielleicht zu spät. Die Zeit ist dahin geflossen. Mose, was hast du da gemacht dein ganzes Leben bei den Schafen, wo du doch so großen Ruf hast, wo du doch so ein großes Schicksal haben solltest. Was hast du da vergeudet die 40 Jahre? Das ist die menschliche Sichtweise. Nicht bei Gott, sondern genau dann, nicht später, nicht früher, Erscheint ihm Gott und sendet ihn. Mit 80 Jahren. Ja, Gottes Zeitpunkt ist gekommen. Ja, Mose dachte, es ist 40 Jahre davor, aber Gott hat entschieden, jetzt. Ja, das ist ein Beispiel, zum Beispiel, wo wir dasselbe sehen. Im Neuen Testament sehen wir, wie Gottes Uhr anders liegt. Zum Beispiel an der folgenden Geschichte. Es war ein Mann namens Lazarus, ein Freund Jesu, auch mit seinen Schwestern. Maria und Martha. Und dieser Mann wird krank. Ja, und die Schwester Annen Böses, vielleicht hatte er sowieso angeschlagene Gesundheit, und sie schicken, lassen Jesus suchen und finden, er ist nämlich nicht vor Ort, schicken irgendwie einen Botschafter dahin und er bringt, siehe der, der du liebst, liebst hast, Meister, ist krank. Und die Schwestern hoffen offenbar, er kommt und macht alles gut, ja, Sie haben gesehen, sie waren Zeugen, wie Jesus Blinde geheilt hat, wie er erstaunliche Dinge ge getan hat. Sie glauben, Jesus kann es und sie suchen seine Hilfe, ja? schicken Herkomm und hilf. Was passiert? Jesus bleibt da, wo er war und Lazarus stirbt. Ja? Anscheinend, Zeit ist vergangen. Ja? Warum nicht? Ja. Warum hat das so gedauert? Warum ist er nicht erschienen? Warum sollte das passieren? Und dann kommt Jesus vier Tage später, wo Lazarus schon begraben ist, mit dem großen Stein zugewälzt, wo in der heißen Atmosphäre in Israel er schon angefangen hat zu verwesen und seine Schwester spricht dann die schrecklichen Worte, er stinkt schon, das keine Hoffnung, sein Körper zerfällt. Und Jesus sagt, roll den Stein weg und ruft mit mächtigem Ruf, Lazarus komm heraus und er kommt. Gottes Uhr hat auch anders getickt, auch hier. Menschen haben geplant, ja, jetzt rufen wir Jesus, er kommt, er heilt, wunderbar. Gott sei gepriesen danach. Und Gott war gepriesen, aber auf andere Weise, ja, Jesus sagt das ganz klar, Johannes 4, 11, 4, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zum Verherrlichen Gottes. Aber ganz anders, ja, als man gedacht hat und zum ganz anderen Zeitpunkt. Ja. Und so ist das die Lehre auch, wo, wenn man die Adventsgeschichte bedenkt. Gott hat seine Fristen. Seine Fristen, wann er den Retter gesandt hat, seine Fristen mit Elisabeth und Zacharias, seine Fristen mit uns. Ja? Wir haben auch unsere große und kleine Nöte, wo wir vielleicht drängen, schnell, Zeit läuft, ich verliere langsam Hoffnung, ich verliere langsam Geduld, vielleicht Kräfte. Herr, komm! Und das, was die Adventsgeschichte lehrt, er wird kommen, aber dann wenn er entscheidet, dass es der rechte Moment ist. Ja? Wir haben so ein Sprichwort im Deutschen. Gottes Mühlen malen langsam. Wir wissen, was damit gemeint ist, aber das ist nur bedingt richtig. Gottes Mühlen malen nicht langsam. Sie malen genau richtig. Ja? Nicht ein, ein, eine Müllbewegung ist zu früh oder zu spät. Ja? Gott malt Ganz genau, damit das passiert, was er auch in seinem Plan hat. Ja? Und das ist auch theoretisch manchmal, das ist manchmal auch unwahr, wo wir sagen, Gottes Mühlen malen langsam. Manchmal müssen wir gerade bedenken, sie malen für unsere Empfindungen zu schnell, ja? wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen verliert, was auch bei uns an der Gemeinde passiert ist. In der Blut der Zeit, wo man gerade denken muss, jetzt können wir schon zusammenleben, vielleicht die Kinder gerade aus dem Haus, noch alle gesund und so, und plötzlich, ganz schnell kann es gehen und der Mensch ist nicht da. Und dann kann, sagt niemand zu langsam, sondern man sagt, warum jetzt, ja? warum so schnell, warum so früh, Warum nicht noch Jahrzehnte, Jahre später vielleicht? Da sagt keiner, die malen zu langsam. Da ist es plötzlich zu schnell für uns. Aber das ist, was wir bedenken müssen, das ist ganz ernste, ganz wichtige Sache. Gott ist nicht zu früh, er ist nicht zu spät, er ist immer genau präzise. Darin ist großer Trost, wenn wir die Geschichte, überhaupt in der Bibel, aber auch ganz speziell im Advent betrachten. Ja. Und so sehen wir nach Jahrhunderten, wo Israel das Versprechen durch die Propheten gehabt hat. Es kommt der Erlöser, der Messias, der König, ja, der auf dem Davidstron sitzen wird. Und dann, wenn man Israels Geschichte betrachtet, da geht es bergab. Tempel ist zerstört, dann wieder besiedelt, repariert, aber so dass das die im Propheten steht, die haben geweint, die die Pracht des alten Tempels gesehen haben. Israel ist keine Supermacht mehr, ja? die gute alte Zeit ist längst vorbei, die römischen Besatzer diktieren, du bist nicht unabhängig, die glorreiche Zeit ist nur in Erinnerung, wo ist der Messias? Wann kommt er? Ja, da kann man die Hände sinken lassen, da kann man denken, Gott hat vergessen, kein Prophetenwort seit Jahrhunderten. Es fließt dahin, da waren die Griechen, das war der Alexander, der Antioch danach und sonst wer. Jetzt herrschen die Augustus, die römischen Kaiser. Wo ist Gott? Ja, warum nicht schon längst geschehen? Ja, aber dann... Vielleicht unerwartet für alle, vielleicht, wo man gar nicht gerechnet hat. Dann sendet er seinen Sohn. Ja, und das ist, was Advent uns erinnert. Gott hat sein Wort gehalten. Ja, nicht früher, nicht später, sondern genau dann. Ja, und sein Sohn kommt. Jetzt haben wir im sechsten Monat, da ist sein Vorläufer der Johannes. Und dann kommt danach auch dieses Wort an Maria und Jesus erscheint in der Welt. Das ist, was wir am Advent zuerst bedenken. Dann ist noch eine Beobachtung, die wir machen in diesem Text und am Advent: Gottes erstaunliche Gegenwart. Gottes erstaunliche Gegenwart. Die zweite Lehre am Advent. Da heißt es im Text, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt. Und das, wenn ich das lese und nachdenke, was das heißt, bringt mich das ins Staunen. Wenn ich auf dieser Welt sage, ich fahre von A nach B, ja, in Physik erinnern wir uns, der Zug fährt von A nach B, solche Geschwindigkeit, wann ist er da und so weiter. Von A nach B können wir wunderbar fahren, das kennen wir alle, nachvollziehbar. Ja, ich fahre von Lichtenberg nach Spandau, 50, 40 Minuten bin ich da oder neulich, wir haben den Ausflug nach Wolin getan, von Punkt A nach Punkt B sind wir angekommen oder viele von uns ganz von weit, ja, von Kasachstan oder Sibirien nach Deutschland, geschafft, ja, von einem Ort dieser Welt zum anderen Ort dieser Welt. Das kennen wir gut. Aber in diesem Text, wir sehen etwas, was ganz gewaltig groß ist, ganz erstaunlich. Da ist auch einer gekommen, von Punkt A nach Punkt B, mit dem Unterschied, der Punkt A ist in Ewigkeit. Der Punkt B ist ein geografischer Ort im Nahen Osten, bekannt, wird heute auch Ausgrabungen und sonst was da geschehen. Da ist die Strecke, ja, von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth. Das, das ist eine Grenze, die viel, ja, viel, anders ist als bei uns. Ich kann von Kasachstan nach Deutschland kommen, aber da ist eine andere Grenze. Ja, von Ewigkeit in die Welt hinein ist er gekommen. Dieser Bote Gottes, ja, das ist eine Verbindung. Und wir sehen, da ist eine Verbindung von der Welt, die nicht sichtbar ist, mit der Welt, die sichtbar ist. Und die ist viel, viel Näher, als man denkt vielleicht. Ja. Man denkt, ja, Gott und Engel, heute glauben ja viele gar nicht daran, aber man das ist irgendwie so weit, so vielleicht abstrakt, so irgendwie alles irgendwas da. Ja. Und da kommt einer aus dieser Welt in die unsere Welt. Ja. Und das ist so, so unfassbar. Ja. Warum ist das so wichtig? Heute in unserer Welt, wo wir leben, ist so diese naturwissenschaftliche Sicht auf die Welt verbreitet. Und da gibt es ein Problem. Ja, ich will folgende kleine Illustration geben. Mein Bruder, er ist. Er dient als Pastor jetzt, aber ist auch Musiker. Ja, er hat Geige gespielt. Er hat erzählt, und kennt vielleicht auch andere Musiker hier: ja. Manche, die bestimmtes Instrument so ha halten, viel spielen damit. Ja. Es gab manche, die ein bisschen so eine Krümmung der Wirbelsäule bekommen haben. Und gab's, ihre Schulter war eins höher als der andere, weil er immer so mit diesem Instrument so steht. Ja. Durch diese einseitige immer Haltung ist er gekrümmt ein bisschen geworden. Ja? Und wenn wir die Welt nur naturwissenschaftlich betrachten, nur das, was ich sehe und messen kann, das ist wahr, alles andere ist nicht. Ja? Manche sagen das ganz offen, nur was ich mit dem Lineal, mit dem Gewicht, mit Geigerzähler messen kann, das ist real, alles andere ist Quatsch. Ja? Und das ist eine Schifflage, in die man geraten kann. Ja, man, man wird ein bisschen krumm. Ja? Nicht so, dass die Geige schlecht ist oder Musikinstrument. Nicht so, dass die Naturwissenschaft schlecht ist. Ja? Sie beschreibt sehr präzise, sehr gut, einen Teil der Realität. Aber eben einen Teil nur, nicht das Ganze. Wenn man nur so immer ist, wenn man nur so immer guckt auf die Welt, wird man ein bisschen gekrümmt, sage ich mal. Ja, man, man, man sieht nicht das Ganze. Ich freue mich, dass es die Naturwissenschaft gibt. Gott hat sie geschaffen. Er hat sie uns gegeben zu unserem Vorteil. Ja, zum Beispiel, wir haben... Die tollen Geräte zu Hause, die uns helfen im Alltag, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner. Da ist auch Naturwissenschaft am Werk dahinter. Die Technik, ich bin auch in der technischen Welt von dem Beruf unterwegs, wunderbar. Aber das ist nicht das Ganze und das muss man bedenken. Gott ist da. Ohne ihn ist unsere Realität Schiff, sie ist krumm, sie ist nicht vollständig. Ja? Man muss mit Gottes Realität und Gegenwart rechnen, sonst ist man kein Realist, sonst ist man, hat man bloß eine Schiffe-Sicht auf die Welt. Ja? Und er ist vielleicht näher, als es uns manchmal lieb ist, wo wir vor seinem Angesicht sein Gebot brechen, wo wir vor seinem Angesicht gegen seine Wahrheit handeln. Und als Augenzeuge in jedem Moment unseres Lebens sieht er zu. Ja? Er sieht zu. Menschen denken, niemand blickt. Da kann ich mal auf meinem Bildschirm was gucken, da kann ich was sagen, da kann ich was machen. Niemand sieht mich. Sie schämen sich selbst vor Menschenaugen. Wenn jemand drauf gucken würde, wie viele Verbrechen, wie viele Sachen wären nicht geschehen. Man schämt sich vor den Menschen. Aber die Wahrheit ist, und das ist, was im Advent wir sehen, die unsichtbare Welt, unsichtbar, aber ganz real, die ist da. Und Gott ist da und guckt uns an, in jedem Moment unseres Lebens. Und das ist das Zweite, was wir bedenken wollen. Gott hat sich nicht zurückgezogen von dieser Welt. Es gibt so eine religiös-philosophische Lehre, Deismus nennt man das. Die sagen, ja, es gibt einen Gott, er hat angestoßen, das Ganze, Ursprung aller Ursprünge, aber seitdem er greift nicht ein, die Welt läuft sozusagen, er hat es angestoßen und ist zurückgezogen dann und guckt, wie sie rollt, aber greift nicht ein. Und das ist, was die Adventsgeschichte ganz offensichtlich als unwahr darstellt. Ja? Oh, er greift sehr wohl ein in den Lauf der Dinge dieser Welt. Er hat so mächtig eingegriffen, ja, dass er nicht nur, wie in diesem Text wir sehen, der Bote, der Engel kommt aus der unsichtbaren Welt, sondern sein Sohn, Jesus Christus, ist aus der Ewigkeit in die Zeitlichkeit gekommen. Ja, das ist, was die Adventsgeschichte uns bezeugt. Gott hat sich offenbar gemacht, im Fleisch, ja, Jesus ist gekommen von der Welt, von der man nicht denkt, von der viele verleugnen und verneinen, dass es sie gibt. Von da kommt Jesus Christus und erscheint. Von da kam dieser Bote, als auch einfach so wie beim König, da lief einer und sprach, der König wird erscheinen, dass die Leute sich vorbereiten. Dieser Bote ist erstmal der Engel mit der Botschaft und dann passiert auch die Tatsache, neun Monate später, da kommt auch der König selbst. Ja, und das ist, was die Adventsgeschichte bezeugt. Ja. Und Gott hat so eingegriffen, dass selbst heute, vielleicht unbewusst, aber die Menschen bedenken, Tag für Tag dieses Eingreifen Gottes, wo zwei Welten zusammengetroffen sind, die ewige und die zeitliche, indem man sagt, vor Christus und nach Christus. Ja, wir leben im Jahr 2020 nach Christus. Ja, das ist das große Ereignis, das ist der große Eingriff Gottes in unsere Sichtbarkeit. Ja? Und Advent erinnert uns daran. Er ist derjenige, der die Sachen in der Hand hat. Er greift ein, er regiert, ja? er gibt Gebote, keine Ratschläge. Er ist der König. Ja? Das ist eine Warnung und ein Trost. Die Warnung an diejenigen, die ihr Leben bauen ohne Gott, die ihn ausklammern, die nicht wahrhaben wollen. Ja? Da muss man sagen, du bist, ja, du bist nicht mit der Realität Stimmt nicht überein. Ja, das ist, wenn ich sage, fass nicht an, dass es heißt, kannst du sagen, ich glaube nicht, dass es heißt, ich will nicht daran denken, aber du verbrennst dich. Ja, ob du glaubst oder nicht, das ist die Realität. Und wenn die Leute sagen, ich glaube nicht an Gott, nicht an Engel, ich glaube nur an die Physik, irgendwann kannst du dich böse verbrennen. Ja, und das ist die Warnung. Und das ist auch der Trost, Gott greift ein. Ja, er hat die Dinge in seiner mächtigen Hand. Nicht die Umstände, nicht irgendwelche Corona-Ereignisse, nicht die Diktatoren dieser Welt. Heute demonstrieren viele und sagen, da ist eine große Verschwörung, man will uns das, und das mit uns machen, das mit uns machen. Von unserem Blick, wenn wir uns bewusst machen, ohne Gott wird nichts laufen, ja, da ruhen wir im Trost. Gott regiert. Nicht die Diktatoren, nicht irgendwelche Verschwörer, nicht irgendwelche Geheimmächte, nicht der Satan, auch nicht die Finsternis. Gott regiert. Ja? Gott ist auf dem Thron, Gott greift ein, Gott macht seine Sachen wohl. In der rechten Zeit und mit aller Gewalt. Ja? Und das Dritte, was wir auch bedenken wollen am, am Advent,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 aus dem Hause Davids verlobt war, Die Name, der Name der Jungfrau war Maria. Die Jungfrau, das ist auch sehr erstaunlich, ja? Gott, um seine Großtaten zu verwirklichen, benutzt er das, was nach Menschenweise als unpassend, ungeeignet, oder gar unmöglich erscheint. Ja, nochmal, wir wollen an dieser Stelle betonen, Jungfrau an dieser Stelle heißt genau das, was es heißt. Manche sagen heute, manche Ausleger, ja, das heißt einfach eine junge Frau, ein Mädchen, das stimmt nicht. Sondern äh, durch das ganze Neue Testament treffen wir auch viele junge Mädchen, ja, zum Beispiel Tochter von Iair, Tochter von äh, Philippus, andere junge Mädchen. Und da, Heißt es auch Mädchen? Ja? Mädchen ist Mädchen. Und hier benutzt Lukas präzise diesen Begriff. Er ist auch zu sehen, zum Beispiel im ersten. Korintherbrief, Kapitel 7, wo Paulus redet über eheliche Sachen, da steht ein Wort, zum Beispiel die Jungfrau und die Verheiratete sind verschieden. Eine kümmert sich um Gottes Angelegenheiten, die andere um die Angelegenheiten des Mannes. Da ist quasi Jungfrau und Verheiratete dort gegenübergestellt. Das ist nicht einfach eine junge Dame, sondern ist ganz genau so. Und menschlich gesehen, ist nicht möglich, dass da etwas passiert. Und im letzten Jahr haben wir betrachtet, betrachtet diesen Text weiter, wo Maria fragt, wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Mann, Vers 34. Aber Gott wählt für die Verwirklichung seiner Pläne das, was nach Menschenweise nicht passt, das, was nicht möglich ist, was nicht geeignet ist. Und das ist auch eine, ja, ein Motiv hier, oder eine ein, Formmusik ein, ein sozusagen, ja, in Bezug auf den Sohn dieser Jungfrau, der kommen wird, auf Jesus Christus. Auch er erscheint ungeeignet für die Leute. Der Prophet Jesaja, Kapitel 23, sagt, er war erniedrigt, er war so schwach in den Augen der Menschen, wir haben ihn für nichts geachtet. Er war verachtet und nicht wertgeschätzt. Leute haben ihn angeguckt, das war keine Gestalt, wo man denken konnte, ah, der löst die Probleme. Ja, sondern sie haben geguckt und nichts Anziehendes gefunden. Ja, und der Prophet redet ganz direkt davor. Jesus war nicht als mächtiger König erschienen mit einem Kabinett von Ministern um all die Weltprobleme zu lösen. Er hatte keine Professoren, keine Philosophen bei sich. Er war bloß ein armer Arbeiter in den Augen der Welt. Was konnte er schon machen? Dachten sich die Leute. Was, was, kann, was kann er bringen? Er hat keine Kraft von den Römern, hat uns nicht befreit. Wir dachten, er macht einen Aufruhr, aber er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Die Leute waren irgendwo enttäuscht, vielleicht, als sie ihn angeguckt haben. Aber genau durch dieses in den Augen der Menschen so armseliges Werkzeug, so schwach, die Gestalt eines Sklaven nahm er an, sagt Paulus. Genau durch ihn hat Gott das allergrößte Problem gelöst. Er hat die Feindschaft zwischen der Menschheit und sich getilgt durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und das ist, was Advent uns erinnert. Gott macht erstaunliche Werkzeuge, um seine Pläne ganz gewiss zu Ende zu bringen, ganz gewiss zu verwirklichen. Und Jesus ist sein Werkzeug. Ja? Nicht hoch in den Augen der Menschen. Nicht bedeutend vor damaligen vielleicht Machtpersonen oder Wissenschaftlern oder was auch immer sie waren sondern ganz einfacher Mann angeblich, ja, ganz für sie unscheinbare Gestalt, aber er ist Lamm zu verwirklichen, die Großstadt Gottes, nämlich zu retten, die gefallene Welt. Ja, durch Maria hier als Jungfrau ist sie ausgewählt zu gebären, nicht irgendeine, vielleicht, erfahrene Mutter oder sonst wie, die Jungfrau. Ja, und durch ihren Sohn, den Zimmermann, ja, durch ihn bewirkt Gott seine Großstadt. Und das sind so Sachen, wir kennen sie, ja, wir vielleicht haben nichts Neues gehört, aber an sie wollen wir von Advent zu Advent nochmal, wie zum Beispiel von Geburtstag von, zu Geburtstag oder von Hochzeitstag zu Hochzeitstag immer wieder bewusst werden, ja, was steht dahinter, ja, wie ist Gott, wie handelt Gott mit uns. Ja, und das, das ist unsere Freude und Vorteil vor den Leuten dieser Welt, die nichts haben als den Tannenbaum und ein paar Kerzen und Plätzchen. Wir haben von Gott diese Wahrheit bekommen, ja, wir haben diese Gabe bekommen, dass sein Wort uns zeigt, um was geht es eigentlich am Advent. Ja. Die Frage ist, diesen Jesus, von dem Advent handelt, ja, er ist gekommen, will ich ihm mein Vertrauen geben? Will ich ihm, wie der Wille des Vaters ist, glauben? Ja, die Leute haben Jesus gefragt, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu tun? Und er hat gesagt, das ist das Werk Gottes, das ihr an den, den er gesandt hat, Glaubt. Ja, und das ist, Advent wird erst dann die wahre Freude, die wahre Tiefe, die wahre Herrlichkeit und Schönheit entfalten. Wenn wir nicht einfach eine gemütliche Atmosphäre schaffen, sondern wenn wir zu wahrem Frieden kommen mit Gott, indem wir glauben an den Retter Jesus Christus, der an diesem Advent ja, angekündigt und gekommen ist. Ja, dafür wollen wir danken, wir wollen diese Wahrheiten bedenken und unseren Gott preisen. Lass uns beten zusammen am Ende. Unser Gott und Heiland, wir preisen dich, dass du dich so herrlich erwiesen hast, indem du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast in die Welt. Dich hat Niemand je gesehen, aber der einzige Sohn, der geliebte Sohn, Jesus Christus, der aus deinem Schoss hervorgegangen ist, er hat dich bezeugt. Wir danken dir für die Freude des Advents. Wir wollen aus deinem Wort beobachten, immer wieder dankbar erkennen, uns demütig halten daran, was du uns zeigst in Bezug auf die Adventszeit. Es ist nicht einfach. Die feierliche Zeit mit Süßigkeiten oder mit Familie, auch das ist schön und wir danken dir dafür. Aber vor allem erinnert es uns an das Kommen deines Sohnes und warum er gekommen ist. Zu suchen und zu retten das Verlorene. Danke, Herr, dass du niemals zu spät kommst. Danke, Herr, dass du deine Taten mächtig vollbringst. Du bist der König, du greifst ein in den Weltlauf und auch ganz persönlich in unsere kleine Leben, wo wir manchmal vielleicht verzweifeln und denken, hat Gott mich verlassen, wie, wie soll das weitergehen? Auch da greifst du ein, aber auch durch das, was in der Welt unscheinbar und klein und verachtet ist, durch das tust du deine große Tat. Danke für den Sohn Jesus Christus, der erniedrigt war, der geschlachtet war, wie ein Lamm, und genau durch ihn hast du unsere größte Not gelöst und jetzt können wir kommen, frei und gern zu dir als unserem Vater. Bitte lass uns auch kommen, lass nicht zu, dass wir fröhlich die Kerzen anzünden und fernbleiben von Jesus, dann haben wir nicht begriffen, worum es ging, sondern Wende unsere Herzen, dass wir an dieser wahren Freude uns klammern, an Jesus Christus uns festhalten und durch ihn Frieden haben mit dir. Du aber sei gepriesen und gelobt in alle Ewigkeiten. Amen. dein Kind Schnell. Free.